Der Bedarf der Zwiebel hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren verdoppelt bzw. verdreifacht. Ich meine, gerade spätestens dann sollte man wissen, worauf man achten sollte beim Verzehr und beim Kauf jener. Bestimmte Zwiebelarten haben bestimmte Vorteile, aber macht das auch wirklich einen gesundheitlichen Unterschied später unterm Strich? Wie sieht es aus mit roh und gekocht, blanchiert, frittiert, Mikrowelle? All das erfahrt ihr genau in diesem Video. Es gibt 25 verschiedene Flavonoide in der Zwiebel, seht ihr hier in der kostenpflichtigen Studie einmal abgebildet. Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, ja? das heißt pflanzliche Helfer für unsere Zellen. Ja? Und zwar ganz wichtig, dass nicht nur die sekundären Pflanzenstoffe da sind, sondern auch welche die wichtigsten sind. Und die Wissenschaftler sind sich einig. Das Querzitin ist das mächtigste und dessen Derivate unter diesen Flavonoiden in der Zwiebel. Das ist der Hauptwirkstoff. Wie zum Beispiel kennt ihr alles aus? Spielen wir das Spiel mal durch. Kurkuma ist Kurkumin. Dann haben wir Kapsaizin ist aus der Chili, richtig. Piperin aus schwarzem Pfeffer, richtig. Etwas schwieriger Alicin, ähm, ich helfe euch mal ein bisschen, Aioli. Das ist ein Aioli. Daher kommt das, Alicin, ja. Knoblauch, ganz wichtig, ja. Und so weiter. Jetzt haben wir, möchte ich euch einmal darstellen, wie Quercetin in einer kostenpflichtigen Studie, was es letztendlich noch macht. Ja, also es wurden MCF-7-Zellen getestet, das heißt Michigan Cancer Foundation 7, ähm, Institution, die das damals entwickelt hat. Das sind bestimmte Krebszelllinien, komplettes Gewebe von Menschen wird gezüchtet und mit Kre also Krebszellgewebe wird gezüchtet und dann werden bestimmte geprüft auf bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe. Hier das Quercetin. Und man sieht hier, dass das Quercetin einen Zellzyklus-Arrest einleitet. Ich kennt das alle, diesen Zellzyklus, ja. G1-Phase, G2-Phase, S-Phase, Synthese-Phase und so weiter, das muss die Zelle einmal genau durchlaufen, damit sie sich eins zu eins genau repliziert. Wenn dort etwas biochemisch unterbunden wird, kann diese Zelle das dies nicht tun, der Krebs will es ganz besonders gerne tun, dann wird diese, Stelle eben, diese Zelle sich eben nicht mehr weiter teilen können. Des Weiteren macht er nicht nur das, sondern er leitet ebenfalls auch Apoptose ein, das ist der programmierte Zelltod. Der programmierte Zelltod ist das, dass die Zelle sich selbst zwingt, sich umzubringen und die Fragmente, die überbleiben von diesem Zelltod, der Körper, wie sie wieder selbst verwenden kann. Das nennt sich auch Recycling. Richtig. Das ist sehr schön, das zu sehen, aber des Weiteren habe ich noch gesagt, gut, gehen wir noch eine Stufe weiter. Ähm, habe ich gesucht nach Melanom und dessen ähm, ja, Metastisierung, das heißt es ist Hautkrebs, ne, Melanom. Eine sehr, sehr aggressive Krebsform. Da habe ich gesucht und tatsächlich was gefunden in der kostenpflichtigen Studie. Und man sieht hier jetzt ein bisschen B16-Zellen. Und man sieht hier, dass das Querzitin, also ich habe versucht, mit verschiedenen anderen sekundären Pflanzenstoffen zu vergleichen, und man sieht, dass das Querzitin als einziger fast 0% Zellteilung zulässt bei dieser Metazisierung von diesen Krebszellen. Und das Resveratrol zum Beispiel, das kennt ihr alles, ein sehr, sehr, sehr mächtiger sekundärer Pflanzenstoff, einer der stärksten, hier völlig machtlos ist. Da seht ihr mal die Macht von Querzitin. Ich möchte hier nochmal darauf hindeuten, dass Quercetin ebenfalls wirklich null wasserlöslich ist. Komplett, also es ist unlöslich quasi, ja? chemisch gesehen. Nichts ist unlöslich, so also wenn man es irgendwann unendlich ins Wasser legt, löst sich halt alles. Deshalb sind die Chemiker immer so ein bisschen äh, ja, spießig da. Ne? Aber eigentlich wirst du es nicht schaffen. So, ich möchte hier nochmal auf mein vorletztes Video wieder hindeuten. Dort habe ich genauestens erklärt, dass Menschen, die sehr viel Sekundärpflanzen zu sich zuführen und eben auch sehr viel Säfte zu sich führen sich damit wieder keinen Gefallen tun werden, weil alle Lebens, also sehr viele Lebensmittel haben Quercetin, fast alle zu sehr sehr kleinen Prozentsatz. Ja zum Beispiel 75, ne Heidelbeere sind 75 Gramm glaube ich Milligramm und dann die Wildheidelbeere fast dreimal so viel. Immer das, wo viel Farbe drin ist, ist meistens viel viel mehr drin. Ne? So als Beispiel. Und wenn ihr diese Sachen halt entsaftet dann wird das Querzitin in einem Billigentsafter nicht im Saft sein, weil er wird sich nicht in dem Wasser lösen. Es sei denn, du zwingst ihn wirklich mit 3 PS, wie dem Angel aus dieser Zellwand herauszubekommen, zu lösen. Ja? Weil die Zellwand ist ja auch fettlöslich. Es geht immer dahin, wo Fett ist. Ja, doch Pitschicht, die, Zell die Zellwand. Das ist der Trester ja an die Zellwand. Ne? Und deswegen äh, appelliere ich hier nochmal wieder an euch, damit falls ihr mir nicht glaubt, von dem vorletzten Video für die treuen Zuschauer, Querzitin ist ebenfalls davon betroffen. Ne? Deshalb Übrigens ist das Angebot noch bis Donnerstag zum... Ähm, für 130 Euro weniger, über meinen Link. Aber gut. Ähm, so, was ich ebenfalls noch sagen will. Und zwar, der Kurkuma ist ja extrem geheilt, gerade wenn es um Krebs und so weiter geht. Gerade dann wollte ich nochmal ansetzen, wollte euch zeigen, dass Quercetin kaum Unterschied dazu ist. Seht ihr hier, ja? 3,5, 3,6. Da tut sich nicht viel. Beide gleich gut. Aber was viel wichtiger ist an dieser Studie, das Tamoxifen, ja? Das ist ein ähm, östrogen rezeptormodulator sozusagen. Er hemmt sozusagen das Östrogen dort anzudocken, weil das ist schon wichtig. Es gibt eine Korrelation zwischen Krebswachstum und Östrogenspiegel und so weiter. Und man sieht hier, dass dieser viel, viel wirkungsschwächer ist als das Querzitim das Kurkumin. Jetzt frage ich mich, warum hat die Pharmaindustrie an sowas kein Interesse? Ich meine, guckt sie meine Videos nicht oder ich weiß nicht genau, was da läuft, aber wahrscheinlich, weil man Zwiebeln jetzt schlecht patentieren kann. Aber man könnte vielleicht daran arbeiten, eben es bioverfügbar zu machen, bioverfügbarer noch eben zu machen. Ähm. Ja? Ja, gut, und das ist jetzt einfach mal so dahingestellt. ja. Jetzt habe ich was ganz, ganz Tolles für euch gefunden in der kostenpflichtigen Studie. Übrigens, das, ist das Video komplett 100% kostenpflichtige Studien, sehr hochwertig. Ähm, ich möchte noch, diese Studie ist so goldwertig, ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe Deshalb möchte ich mit euch ins Voiceover over gehen. Dort geht es darum, äh, weiße Zwiebel, rote Zwiebel und Knoblauch verglichen. Jeder sekundäre Pflanzenstoff, der es gibt, äh, verglichen im Gehalt und so weiter. Äh, roh, äh, gekocht, blanchiert, frittiert, Mikrowelle, alles möglich, alles. Ist Wahnsinn, was gleich kommt. Bis gleich. So, wir sehen hier eine unfassbar schöne Abbildung in dieser kostenpflichtigen Studie. Und zwar, was hier gemacht wird. Erstmal der Polyphenolanteil. Das ist der allgemeine Anteil der sekundären Pflanzenstoffe. Darunter fallen alle sekundären Pflanzenstoffe. So, man sieht hier. Knoblauch, weiße Zwiebel, rote Zwiebel. Man sieht hier ganz klar, dass die rote Zwiebel allen anderen überlegen ist. Ja, Auch weit dem Knoblauch sieht man hier erstmal. Ja? So, Das ist natürlich erstmal nur die Quantität, nicht die Qualität, ja, beschreibt. Das muss man ein bisschen differenzieren nochmal. Ne? Es gibt, wenn ein Stoff sehr, sehr wenig sekundäre Pflanzenstoffe hat, dafür aber sehr, sehr mächtige, kann man das nicht äquivalent sehen. So. Was aber sehr, sehr interessant ist, ähm, Flavonoide ist das Einzige, wo, der, wo, der, ähm, wo die rote Zwiebel etwas ganz minimal unterlegen ist, der weißen Zwiebel, ja, in den Flavonoiden. Dann gucken wir weiter, Flavone, ja, hier wieder überlegen die rote Zwiebel und jetzt kommt's, Anthocyane, schaut mal, 460 zu 28, herzlichen Glückwunsch, ähm, und der Knoblauch zum Beispiel gar keins. Äh, das ist natürlich da ja zu verdanken dem roten Farbstoff, natürlich, den die rote Zwiebel da hat, ja? das sind natürlich die Anthocyane in der Vakuole, werden die gespeichert in der Zelle, äh, in der pflanzlichen Zelle. Und ja, schaut euch mal diesen, diesen Wert an, ja? und auch weiter hier die Tannine auch wieder weiter stark, stark, stark überlegen. Ja? Ähm, dann gibt es hier noch bestimmte, also zum Beispiel boiled, äh, das heißt, ähm, nee, gar nicht, BL ist blanchiert 90, äh, das heißt, ähm, wurde blanchiert für 90 Sekunden, dann gekocht für 10 Minuten, dann frittiert, ja, dann äh, blanchiert äh, 90 Sekunden und das gleiche alles nochmal, aber nochmal plus, plus Fritteuse, ja, sieht man hier. Und äh, da sieht man auch die Werte und man sieht auch ganz klar, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist zum rohen Zustand, ja? muss man hier auch nochmal ganz klar sagen, ja? dass da nicht die Hälfte der, der Stoffe alle weggehen oder sonst was, wenn man das kurz blanchiert, schaut mal, da geht nicht viel weg, ja? muss man auch ganz klar deutlich an der Stelle einfach mal sagen. Ja? So, weiter, äh, ganz wichtig, DPP pH habe ich bereits in den letzten Videos wieder gesagt, das sind immer die gleichen und ABTS, die getestet worden sind, das sind die stärksten Radikale, die meistens an den sekundären Pflanzenstoffen getestet werden, inwieweit diese diese Puffern, ja, also 22 difenyl äh, Pekril, 1 hydrazil ist das, glaube ich, DPPH, ja, und zwar, ähm, müsste stimmen, man sieht hier auch wieder ganz, ganz klar, rote Zwiebel, extrem überlegen, fast doppelt so stark, einfach Pufferwirkung, ja auf Radikale, wie die weiße Zwiebel, ja, und Schauen wir das Ganze mal an. Selbst Egal wie die rote Zwiebel behandelt worden ist, selbst frittiert, alles Mögliche, danach noch in die Mikrowelle, das kommt, selbst da kommt die rohe weiße Zwiebel nicht mal dran. Und es ist egal, was du mit der roten Zwiebel machst, da kommt die rohe weiße Zwiebel nicht dran. Und das ist wirklich krass schon. Ja? Ähm, hier FRP-Methode, also Ferric Reduction potenzial das heißt, ähm, inwieweit ein Stoff Elektronen, an ein Eisen abgibt und es sozusagen reduziert von Eisen 2 plus auf Eisen 3 plus. Das, ist, das wollen Stoffe immer machen, die Elektronen spenden, weil Radikale sind Elektronenmangelverbindungen, die schlucken die Elektronen je besser ein Stoff Elektronen spenden kann, desto besser puffert er Radikale. Deshalb wird diese, diese Methode hier verwendet, inwieweit es Eisen sozusagen reduzieren kann und an Eisen Elektronen spenden kann. Und man sieht auch ganz klar hier wieder, hier rote Zwiebel auf jeden Fall stark, stark überlegen, dreimal so stark wie der Knoblauch. Und zwei weitere Methoden, noch ebenfalls radikale, hier getestet worden sind, ebenfalls ganz, ganz stark überlegen, ja, der, der, der weißen Zwiebel. Von daher, Leute, hört auf, diese zu kaufen, wenn ihr die Alternative habt, dann macht das einen sehr massiven Unterschied. Abschließend möchte ich nochmal sagen, wenn ihr das Video schon sehr auf Quercetin sozusagen aufbauend ist, weiter in der kostenpflichtigen Studie sieht man hier, dass das Quercetin in der roten Zwiebel mehr als doppelt so hoch konzentriert ist als in der weißen und 15 mal so hoch wie im Knoblauch. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Jetzt wird sich jeder so denken, ja gut, also fast mehr ist doppelt so viel, ist jetzt nicht so, hey Moment, wenn du das auf das Leben rechnest, ja, überleg mal wie alt du wirst, wahrscheinlich wirst du so 150, wenn du diese Videos guckst und dann musst du dir überlegen, dass wenn du das jetzt pro Jahr, sagen wir mal 5, 6, 7, 8, 9 Kilo Zwiebeln oder Zwiebelgewächse oder irgendwas ist ja, jetzt überleg mal wie viel mehr du hättest, verstehst du, wenn du darauf achten würdest, diese kleine Feinheit, nicht diesen Korb, sondern diesen Korb im Supermarkt oder im Biomarkt zu nehmen, das ist schon enorm. Und das macht den Brat dann letztendlich doch fett. Wir sollten ja immer etwas vorausschauend denken. Deshalb ich denke ich, ich könnte euch da ja sehr viel helfen an der Stelle. Ja? Und ich möchte hier abschließend nochmal sagen, ich habe vor acht Monaten ein Video gemacht zu Kiefernharz, also zum Balsam, Terpentinöl ist das. Und ähm, selbst da habe ich schon bewiesen, dass, ähm, jetzt habe ich, ihr wisst ihr, wie, wie wirksam, wie mächtig Quercetin und so weiter ist. Und man sieht hier, dass das Terpentin, ich blende es mal kurz ein, hier aus meinem alten Video nochmal, dreimal so wirksam nochmal ist wie das Quercetin, damit ihr einfach mal so, so eine rein lang, so langsam mal bekommt, was das eigentlich auf dem Kasten hat, das, dieses, dieses Balsam, ja, dieses, dieses Destillat aus dem Kiefernharz, ja? das, das ist schon krass und ich glaube, so allmählich begreifen das auch alle. Gut, viele Infos und so weiter, Produkte und so weiter, findet ihr alles in der Infobox, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, ich würde mich auch freuen, dass ihr, mal, dass ihr dann das nächsten Mal dann wieder dabei seid, das wäre auch richtig cool. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao.